Seit 2010 verleiht die Hochschule Offenburg zusammen mit dem Verein der Freunde jährlich den Felix-Tratt-Preis, an dem alle Studierenden der Fakultät B&W teilnehmen können. Ins Leben gerufen hat den Preis der Diplombetriebswirt und Lehrbeauftragte der Hochschule Martin-Tratt. Die Idee dahinter war, für schulisch sowie sozial besonders engagierte Studierende einen Preis zu verleihen, der diese Leistungen honoriert. Der Preis ist dadurch entstanden, dass ich nach dem Studium gemerkt habe, dass es sehr schwer ist für Absolvente, direkt in den Arbeitsmarkt reinzukommen und ich habe da einfach gemerkt, dass es halt besser ist, wenn man irgendwas vorweisen kann, wie ein Zertifikat oder ein Preis. Eine dreiköpfige Jury wählt unabhängig voneinander unter allen Bewerbern jährlich einen Preisträger aus. Neben Martin Pratt und Andreas Resch sitzt unter anderem der Schatzmeister des Fördervereins am Jurytisch. Für Hans-Jürgen Herbert sind dabei mehrere Kriterien entscheidend. Neben den finanziellen Aspekten sind ja bei dem Felix-Strabb-Preis auch die sozialen Aspekte mit berücksichtigt oder sollen mit berücksichtigt werden. Das heißt, wenn sich ein Student in besonderer Art und Weise sozial engagiert oder und auch besondere persönliche Erschwernisse beispielsweise zu ertragen hat sei es durch Unfall oder Krankheit oder im familiären Bereich, wo wir vielleicht Pflege und diese Dinge da sein müssen, das soll alles durch diesen Preis gewürdigt werden, weil der Herr Drath von seiner familiären Geschichte auch hier entsprechende Probleme hatte und das jetzt im Prinzip an seine Studenten weitergeben will. Neben Anerkennung und einem Zertifikat gibt es für den Preisträger außerdem einen Betrag von 1.000 Euro zu gewinnen. Insgesamt vier Studierende der Fakultät B B&W wurden bereits mit dem felix drath preis ausgezeichnet. Unter ihnen Adrian Vollmer. Ich glaube, wenn du so einen Preis gewinnst, ähm, ist es sehr viel Anerkennung von der Hochschule. Du bist bei der offiziellen Preisverleihung dabei, wo alle Professoren dabei sind. Du bist mal im Blickfeld, ja? du bist mal im Vordergrund und du wirst für deine Leistungen, die du bisher erbracht hast, auch mal belohnt. Nicht nur durch schöne Worte, sondern auch mal monetär. Und ähm, das ist auf jeden Fall wert. Mit dem Geld habe ich einen Teil meines Fluges für mein Auslandssemester in Mexiko bezahlt. Also kann man das natürlich auch wieder mit ins Studium integrieren und eigentlich nur Positives daraus ziehen. So kann ich wieder meine Erfahrungen sammeln im Ausland und bin da auf einer finanziellen Ebene gut aufgestellt. Deine Leistungen im Studium sind von besonderer Qualität, außerdem bist du sozial engagiert. Dann bewirb dich zwischen 1.11. bis 30.09. für den Felix-Drat-Preis. Ich möchte euch Studenten hiermit äh, auffordern, äh, dass ihr doch äh, teilnehmt an, an dem Preis. dem Zusammenhang kann ich im Prinzip nur alle Studentinnen und Studenten auffordern, die soziales Engagement beweisen, die auch gute Leistungen haben, sich für den Preis zu bewerben. Also wenn ihr eure Bachelor-Thesis äh, sehr erfolgreich gestaltet habt und euch sozial engagiert und Lust habt, mit dem Geld etwas Schönes zu machen und Anerkennung wollt von der Hochschule, von den Professoren, bewirbt euch einfach beim Felix-Drat-Preis. Es ist es wert und ihr habt viel davon.